Willkommen Reisende, wir sind wieder in Nordic Ashes, probieren heute nochmal die alte, weil die angeblich der stärkste Charakter sein soll. Und wir spielen mit den Karten, die sollen angeblich gut sein und wahrscheinlich irgendeiner der komischen Vögel, die die hat. Wir spielen Alpha im normal, gucken als erst, wo der Schwarze ins Kristall ist. Wenn die alte wieder drauf geht, kann die mich mal. Oh, so, Kristall einsammeln. Geld, wir brauchen Geld für den Laden. Oh Gott. Er doppelt alle Herzen, der ist jetzt nicht gut. Wir müssen einen anderen suchen. Den wir auch wenn wir mehr Herzen haben, wie hier zum Beispiel, kriegen wir wieder eins. Oh, so, hier ein paar Kisten. So was gibt's da, Gold für Gold, das ist immer gut, da ist ein Schloss ins Baum, ach wir haben keine 15 Goldmünzen, super. So, erstmal aufwerten diese dämlichen Karten hier. Und, ja. Ja, eine Scheiße da. Das schießt halt nicht auf den Baum, weil warum auch. Dann sammeln wir halt hier Münzen. Gucken, was die anderen Schreine bieten. Hier ist noch eine Kiste, die wir nicht kaputt kriegen. Super. Das ist wieder so ein dummer Baum. Ah, hier. Nutzloses Objekt. Mit gar nichts. Ja, schieß halt nicht auf die, Kar auf die Boxen, ey. Scheiße, das ist der Falsche. Wir müssen zu dem anderen gucken, was der uns bietet. Da ist mir gerade voll egal. So, der gibt Herzcontainer. Ja, Schaden erhöhen wir gar nicht, weil. Pff, warum auch, ne? Es gibt so nutzlose Objekte, die man sammeln kann. Natürlich schießt unsere Waffe auch nicht auf die starken Gegner. Warum auch? Jetzt ja, so einfach. Hey Gott, schieß doch drauf, ey! Wann soll ich denn hier warten? Ist doch nicht wahr? Dem ich einen Samen einsammeln gucken was der andere für Geld bringt ja klar taucht aus dem nichts wieder so ein Schwachsinsbaum auf ja 15 Münzen haben wir immer noch nicht ja komm leck mich das kriegen wir für 5 Schwachsinsmünzen ja einen dummen Stein den keiner braucht geil Da dürfen wir jetzt hier wieder rollen bis zum Abwinken. Ja, wow. Warum auch? Eine Scheiße da. Ja. Ein Schwachsinn. Ja, im Spiel, ja, wenn du nicht 100 Punkte für Scheiß Neurollen ausgeben musst, oder was? Ein Schwachsinn, ey. Jetzt könnten wir uns den anderen roten Schrein holen. Haben wir genug Herzen. Ah, oh, jetzt kommt so ein fetter. Ja, wow. Oh, Gott, ja, wie wir nicht einen töten. Auch keinen Brandschaden erleiden, weil warum auch? Laufen durch Feuer und kriegen keinen Brandschaden. Oh, ich kann die alte Manner nicht leiden. Wegen, die ist der stärkste Charakter. So ein Pech wie wir hier mit den Fähigkeiten haben, die ihr uns vorschlägt. von der Scheiße, ja. Ah. Nehmen wir die Projektile. Ja, diese Krippscheiße. Es ne? oh, geht mir so auf den Sack. Arten wachsen mit der Zeit. Oh, uh. Scheiße. Ach, wir haben keine drei dämlichen Punkte. Wundert's. Ja, bringt's überhaupt nicht, wenn du keinen Schaden machst mit den einzelnen Garten. Ins Charakter. Ne, wir haben einen Scheiß freigeschaltet schon wieder. Ja, direkt ein Herz verloren. Weil wir arsch langsam sind mit dieser roller So, oh, wir brauchen Kisten. Kann ja nicht angehen hier. Ed Münzen nur, ist doch für den Arsch. Ja, töte den jetzt halt, mein Gott, ey. Ja, Kisten bringen gar nichts, wir brauchen Geld. <lacht> Gott. Die sind super wenig. Na, da sind Kisten immerhin, ey eine Münze, ich kann kotzen. Wir haben immer noch keine 15 zusammen. Jetzt werden es auch gar nicht übertrieben viele Gegner, obwohl noch nicht der erste Boss kam. Ja, gehen wir nicht auf den Sack jetzt hier. Ja, Geldtränke brauche ich gar nicht. Ah, Scheiße, wir brauchen. Oh ja, geh mir nicht um. Wir brauchen Kisten. Ob der stirbt gerade oder ping, ist mir so egal. Wäre aber ärgerlich, wenn er stirbt. Wir brauchen nämlich, ja, kein Geld mehr drin. Wegen dem Scheiß-Boss. Oh, Alter, wie langsam wir angreifen, ne? Stärkste Charakter Marsch. Dann können wir jetzt auch den Schwachs ins Boss töten, weil in den Kisten ja wieder nichts drin ist. Woo! Ja komm, stirb einfach, ey. Oh Alter, geh mir nicht so auf den Sack. Gott greift doch an, alte Troller. Nicht oder was, ey? uns nichts kaufen ich kein katzen nehmen den Ring mit noch Kram das nur Müll so ah, mit dem da na ja, war da hinkommt dauert ja ewig so halten ein rotes Herz ja geht nicht super wenn wir das halt. Ja, haben keine Punkte mehr. Das andere können wir nicht aufwerten, weil wir die alte ja zum ersten Mal spielen. Einmal haben wir jetzt einen Ring. Weil ihr findest ja nur Scheiße. Wir brauchen immer noch vier, äh gut, drei Münzen. Damit wir zu dem Gold dingen können. Damit wir übrigens beim zweiten Laden ein bisschen Geld haben. Als wir es soweit schaffen mit der Troller. Ja, eine Münze und so ein Scheiß da. Ein Scheiß kann aber liegen bleiben. Wir brauchen Kisten, alles andere ist völlig egal. Wenn wir eine Kiste von so einem Miniboss kriegen, gehen wir auf Abklingzeit. Das ist ja heftig, wie ja, langsam wir angreifen. So, wir haben 15 Münzen. Das heißt, wir gehen jetzt mit dem Ding hier. so Wenigstens ein bisschen Geld. Was gab der andere für Gold? Ah ja, den Schwachsinnstein. Aber auch nicht ja auch echt mal die angriffsgeschwindigkeit ist auch für einen arsch abklingzeit 0,2 sekunden ich glaube aber selber nicht ja, wir haben immer noch nicht genug eingesammelt geil Oh ja, wieder so ein dummer Baum, Alter. Stirb einfach. Geh mir nicht so in Sack, ey. Also den dummen Stein kauft man nicht. Fünf Gold für einen Schaden, ey. Ach, scheiße. Ich versehentlich diesen Scheiß eingesammelt. Oh, noch ein Baum. Ja komm, stirb, ey. Ist nicht wahr. So, wir brauchen mehr Geld. Was in Kisten, in denen nichts drin ist. Yay. wie viel Glück wir haben! Hier sind wenigstens zwei Samen, die wir einsammeln können. So, haben wir jetzt mal genug Punkte. Oh ja, geh doch halt auf Schaden. Ey, es kann nicht sein. Ja. Eine Scheiße da. Wahrscheinlich ist er der stärkste Charakter. Wenn du gute Fähigkeiten bekommst. Und nicht hier so ein Scheiß jedes Mal. Die alte kotzt mich an, ey. Die ist langsam, macht keinen Schaden. Wir kriegen nur Scheiße. 49 Leveln mussten wir 50, also mussten wir 25 Mal oder so neu würfeln, ey. Ist doch scheiße. Mann, Alter, gib mir Kisten halt. Oh, zwei Münzen. Yay. Wow. Ja, mit Münzen läuft in dem Level super, muss ich ja sagen. Ja. Alter, wie oft wir leere Kisten haben. Und das ist wesentlich mehr als 0,26 Sekunden. Film, was du willst. Ey. Vielleicht kommt diese fette mutierte Schnecke. Oh, jetzt haben wir wieder so einen Fernkämpfer-Arschloch. Auch gleich zwei von den Spinnern. Ja, greif halt noch nicht an. Warum auch? Ja, ich habe den Kreis nicht berührt, du Penner. Die Abklingzeit ist so gelogen. Ich glaube selber nicht. Das ist so viel mehr, da steht mit der Abklingzeit dieser dummen Karten. Mhm. Das ist so beschiss. Dann braucht man gar nicht auf Abklingzeit gehen. ist nämlich völlig Latte. Stimmt ja nicht. Oh, uh, die mutierte Riesenschnecke. Ja Gott, stirb einfach, Alter. Bosskampf verschwinden auch super viele Gegner. Was natürlich egal ist, wenn du dem, dem ich dem Boss keinen Schaden zufügst. Oh Gott, die alte ist so arschlangsam. Ist sie rasiert rein? Ja, oh ja. Hm. Wenn du mit jeder Levelaufwertung auch genau das kriegen würdest, was du brauchst. War nicht so ein Scheiß hier. Der dämliche Penner lebt immer noch. Das dauert ja lange. Und das ist nur normal. Das macht mir Spaß ins Helm. Ringen kaufen. Noch ein Bogen. Das könnten wir mitnehmen. Aber 50% mehr Schaden dafür, dass wir instant tot umfallen. Ich weiß ja nicht. Der Durchschuss, ey, brauchen wir gar nicht. Aber naja. Ja, warum auch? Ne? So, zu was können wir den Schwachsinn entwickeln? Vielfach die Anzahl der Federn um zwei erhöht den Abschusswinkel. Wow. Uh, zwei Federn mehr. Ah, hier mehr XP einsammeln. Das können wir gebrauchen. Den Radius erhöhen. So. Ja, wir könnten neu würfeln. Ja, und kriegen nur Scheiße, weil, war ja klar. Ich wäre aber auch kein Mensch. So. Können wir eigentlich auch dumm rumstehen? einsammeln müssen wir nichts mehr. Gibt keinen Laden mehr. Oh, der Schaden ist immer noch für den Arsch. Mehr Projektile von mir aus kommt ja sowieso nicht, und das soll der stärkste Charakter sein. Guckt euch das Video mit meinem Jäger auf expert -Modus an. Das ist faden und nicht dieses Gelumpe hier. Doch einfach hat man Probleme, alter. Das ist doch peinlich. Hey, eine Münze brauchen wir überhaupt nicht mehr. Die Abklingzeit ist so gelogen mit den Garten. So, wir warten jetzt einfach nur auf den Schwachsinnsboss oh, Samen. Die müssen wir einsammeln. Ich habe noch nicht das automatische Einsammeln freigeschaltet. Der ganze Rest hier ist völlig scheißegal. Alter. Ab und zu mal ein paar Erfahrungspünktchen einsammeln. Oh, da ist ein dämlicher Baum. Wie er nicht stirbt, ey. Und das ist nur so ein Pillow-Monster. Aber da ist noch einer. Höhten Einsammelradius haben wir am Arsch. Also ich kann den Charakter mal eigentlich leiden. So, mehr Erfahrungspunkte. höhere Sammelreichweite. So. Bogen Mächtiger Bogen. Beide taugen nichts. Wo so könnte das auch schneller gehen. Also nach dem zweiten Shop ist es nur noch warten. Weil man muss nichts mehr einsammeln. Man könnte einfach dumm rumstehen muss ihn ab und zu mal im kreis laufen und mal erfahrungspunkte einsammeln ja hauptsache es sind nur noch fliegende gegner was sind jetzt kaputt da sind ganz viele erfahrungspunkte Oh, schon wieder so ein Penner, der schießen tut. Ja. Wie wir diese kleinen Minibosse nicht töten. Ich gehe kaputt, ey. Hoffentlich reichen die Herzen für einen Endboss. Der Endboss kann zwar gar nichts, da ist der in dem anderen Level wesentlich schwieriger. Aber naja. Oh, hier liegt irgendwo ein Samen. Bin dran vorbeigelaufen, war ja klar. Ja, wo ist er denn? So, erstmal ein bisschen leveln hier. gar nichts ey ah, das können wir jetzt hier noch ein bisschen ja hier guckt euch die scheiße an ey da kannst du so eine Tonne treten Gott, schieß doch auf die alte, ey. ist doch nicht wahr. Haut die auch noch ab. Na, sie googelt schneller wie wir. Die Bewegungsgeschwindigkeit der Alten ist so für Ja, lass dich töten, ja, Gott, ey. Meine Fresse. Oh, haut doch nicht den ganzen Tag ab, ey. Oh, wie nervig kann man es machen? Also, ganz im Ernst. Lass dich töten, ey. Ist nicht wahr. Ich habe keinen Bock, da hinterher zu laufen. ist auch völlig egal, ob wir getroffen werden, weil... also mal im Ernst. Oh Gott, stirbt doch. Mann, Mann, Mann. Das lange gedauert. Stärkster Charakter am Arsch. Also, ich kann den Charakter immer noch nicht leiden. Wegen stärkster Charakter. Da musste Glück mit den Fähigkeiten haben. Dann kann es vielleicht der Stärkste sein. Aber wenn die Hälfte deiner Level neu würfeln müsstest, prinzipiell, ne? Also... Ich kann die Alte nicht leiden, dass man die nicht einfach köpfen kann hier in dem Spiel oder löschen oder so. Gut, ich spiele die Alte nicht weiter. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Wir spielen dann nämlich hier schön erstmal mit dem neuen Skin. Von den anderen, die schalte ich auch noch frei. Ist bestimmt jetzt aber wirklich, wie das heißt, auch ist ja nur ein Skin. Sieht anders aus, aber vielleicht sehen dann auch die Fähigkeiten anders aus. Haben wir ja noch nicht ausgetestet. Spielen wir ja Alpha einmal durch und gut ist. Geht der ja ruckzuck mit einem guten Charakter. Gut. Dann hoffe ich eine Belustigung für euch und ihr habt mehr Glück bei den Auswahl der Fähigkeiten von der alten. Genauso schlimm wie dieser Missing hier. Die beiden, also ob die im Spiel sind, abhängen. Und ich freue mich auch schon drauf, wenn die nächsten Karten hier freigeschaltet werden. Können wir uns dann auch gemeinsam angucken. Und was noch alles freigeschaltet wird. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein!